Da ist das Gehege, direkt unter mir. Der Mandanten. hieran steht noch da ist ja spannend Und das ist tag werden In Bibi hm. Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Oh, ich bin kein großer Fan von all dem Dungen in diesem Fach. Okay. Wo ist unsere Hafenbaff Freundin? Schon abgehauen Noch was. Dann hier ist er doch. Poppy Sweeting. Können wir leider nicht. Sie sind wohl bereit für Ihren neuen Zauberspruch. Auf jeden Fall. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombada zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Ja, die Bilder. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Das ist das Pianain. Das werde ich. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Gut, Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie Hauptsache wollen doch Bombarder ist behalten. verboten, aber... Also los! <lacht> ähm, Bombarder ist legal, aber... Denken Sie daran, der Explosion-Zauber ist sehr unbeständig. Bombarder. Gut gemacht. Bombarder. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen, Ja. Das war der vorletzte Spruch. Ist der vorvorletzte. Vor Professor Hohens Aufgabe. Jetzt müssen wir noch den Verwandlungszauber und äh, der, der vorvorletzte. Vor okay, Verwandlungszauber müssen wir noch lernen und dann Imperium und äh, Bombard, das könnte man gleich als Ersatz hier dafür nehmen. Confringo, ich meine, das ist nur eine schwächere Version davon. Kürbissen. Okay. Bombard! Ausgezeichnete Stabarbeit. Genau so sollten sie jedes Mal zaubern. Sicher und souverän. Um bah, da Das bin ich vorteil Kampf. Das kann schon. Ich nicht schlecht sein. Professor, hätten Sie einen Moment? Ja, worum geht es? Professor, was hat Ihr Interesse an Tierwesen geweckt? Denken Sie darüber nach, in diesem Bereich tätig zu werden? Äh. Uh. Ich denke, unser Charakter ist eher als Auro gut aufgehoben, so wie wir uns verteidigen können. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber ich finde Tierwesen faszinierend. Hm. Sie gehen in meinem Unterricht gut mit den Tierwesen um. Ich glaube, bei der Berufswahl, vor allem im akademischen Bereich, muss man sowohl die Begeisterung für ein bestimmtes Fach in Betracht ziehen als auch wie gut man den Schülern dienen kann, die man nicht nur lehren, sondern auch inspirieren muss. Natürlich, Professor. Wann wurde Ihnen Ihr Weg bewusst? Ich erinnere mich genau. Es war der Sommer zwischen meinem sechsten und siebten Jahr. Ich las im Propheten über einen Zauberer, der Ockermie-Eier verkauft hatte und in den Bergen in der Nähe meiner Heimat verschwunden war. Natürlich wusste ich dank meiner Studien über Okamis Bescheid, doch sind sie in Ländern östlich von hier heimisch, in Indien etwa. Ich habe mich gefragt, ob es möglich war, dass ein Okami so nah bei uns hauste. Also ging ich es suchen. Was für ein Geschöpf ist ein Okami? Oh, es ist prächtig. Ein gefiedertes, geflügeltes, schlangenähnliches Wesen, das je nach Bedarf wachsen oder schrumpfen kann. Seine Eier bestehen aus reinem Silber und sind daher ja. sehr begehrt. Ah. Haben wir ein fantastisches Tierwesen? Eins gesehen. Das sind noch die Silbereier, die... die Nudes, die... Seinem Muggelfreund ehemals. Gar nicht leicht, ein in den Bergen zu finden. In der Tat, nach einigen Tagen, in denen ich meine Eltern durch Abwesenheit verärgerte, fand ich die spärlichen Überreste des eierhandelnden Zauberers. Er lag neben einem hohlen Baum und in dem Baum war ein Nest mit sieben silbernen Orchemie eiern Was haben Sie mit ihnen gemacht? Nichts. Tierwesen sollten dafür geschätzt werden, was sie Zauberern bieten können. Schutzkleidung, Krankzutaten, sogar Zauberstabkerne. Nur Wilderer sehen Wert darin, Tierwesen für Galeonen zu töten. Ich ließ die Eier in Ruhe. Ich versteckte mich. Kurz darauf flog das Wesen über meinen Kopf hinweg. Atemberaubend. Als es seine Größe der Höhle anpasste, schien es geradewegs zu verschwinden. Das klingt unglaublich. Ja, in dem Moment wusste ich, dass ich so viel über Tierwesen lernen musste, wie ich nur konnte, auf das die Welt der Zauberei angemesseneren Nutzen aus ihnen ziehen würde. Nun, ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Es wäre weise, das Studium der Tierwesen fortzusetzen, egal wie sie sich letztlich entscheiden. Tierwesen und alle ihre Gaben können ihr Leben nur verbessern und es sogar eines Tages vielleicht retten. Das werde ich mir merken, Professor. Danke. Ah ja. So, die nächsten, nächste Quest, die wir haben. Na, das könnte so gut aussehen, aber... Halt mal das an. Aufträge. Wo versuche ich die Aufgabe? Haben wir noch zwei, drei Nebenquests, aber die mache ich dann. Das eine ist die langfristige Aufgabe. Und das, die anderen mache ich eher in der Aufnahme morgen wahrscheinlich. Und das, was noch dazu kommt. Wo versuche ich nicht Aufgabe? Jetzt müssen wir Seiten sammeln. Talente, haben wir noch einen Punkt bekommen. Oh, hier können wir was machen. Flippendo hat auf den Gegnern denselben Effekt wie ein Fluch. gegen ihre Maskeraden. Maske. Okay. Sammlungen. Da haben was Neues. Okay, Handbuchseiten zum unterirdischen Hafen. Verwendung mit zwischenstufen in der Bibliothek. Aha. Wo gehen wir zuerst hin? Zum unterirdischen Hafen, das sieht spannend aus. Aber erstmal eine Runde Akio-Duell, würde ich sagen. Wenn wir schon mal hier sind. Die Pinch-Matleys werden dich nun für immer als treue Verbündete und Freundin betrachten. Hallo Grace, was machst du hier? Schön dich zu sehen. Danke nochmal für deine Hilfe am See. Ich bin ziemlich gut im Akio-Duell und warte auf meinen nächsten Gegner. Ich nehme an, das bist du. Sieht so aus. Fangen wir an. Bin bereit. Mal sehen, was in dir steckt. Das sieht ja spannend aus. Ab das sind 100 Zaubern wenn nicht unbedingt Tja. Nur 50. Ach, so wird das gemacht. Oh verdammt Es ging in die Hose Ha, äh, so Oh nein Was für ein Rennfall macht noch lieber, damit ich wenigstens paar Punkte kriege. so wird das gemacht. Und dann auch bitte Ein bemerkenswerter Treffer. Offenbar habe ich gewonnen. Und das gezählt. Revenge. Wie es aussieht, hast du es diesmal nicht geschafft? Noch eine Runde gefällig. Auf okay. jeden. Legen wir los. Geh in Position. Okay. Okay. Hm. Gut. Ha, so wird das gemacht. Verdammt. Ein bemerkenswerter Treffer. Na ja. Ha, so wird das gemacht. Komm auch, oh, verdammt. Beeindruckend. 30 nur. Okay. Ach, so wird das gemacht. Oh, verdammt. Ich bin noch schlechter als beim letzten Mal. Ach komm. Beeindruckend. Ach komm, ja, lass, lass bleiben. Wie es aussieht, hast du es diesmal nicht geschafft. Noch eine Runde gefällig? Nicht jetzt. Vielleicht ein andermal. Dann ein andermal. Ich erwarte dich. Wir haben was anderes zu tun. vielleicht eine Aufnahme dann noch ein bisschen eine weitere Zeit ich wollte doch eigentlich zum unterirdischen Hafen Nicht. Nur ja, können wir doch dorthin. Versuch's zumindest mal. Na komm. Sag es mir, flüstere es mir ins Ohr. Ich werde mich nicht ärgern. Wie könnte ich bei dir das Gesicht verziehen, wenn ich aus cooler Freude? Das, das Spiel, will mich in die Bibliothek haben. Ich verstehe. Das hat sich auf seinen Kopf. aber nicht die Bibliothek. Na, da waren wir doch noch nie. Da bin ich mal gespannt. Was wir hier entdecken. Das ist also der unterirdische Hafen. Das ist gleich mal eine Truhe rustikale Tracht. Bevelio. Buchsetzung zum unterirdischen Hafen. Treibt die sich rum. Aha. Pavilion. Unterirdischer Hafen. Tief unter dem Viadukt befindet sich die Anlegestelle für die Boote. Die erste ist noch zum den großen See nach Hogwarts bringen. Aha. Den Schal. Den Kalt. Kobaltblau. Und gleich mal das Aussehen ändern. Und auf zur Bibliothek. Wenn es hier nichts mehr gibt. Ha, hier kommen die auch kurz schnell an. Im ersten Jahr. Ja. Dächte die kommen im Boothaus an. Wahrscheinlich tun die das am deutschen Hafen. Auf in die Bibliothek. Ach, schade. Wer da mal rüber hüpft Verwandlung, die Zwischenstufen in der Bibliothek Aha. Oha. Ein bisschen Studium in der Bibliothek. Lilium. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Suchst du das Buch Verwandlung die Zwischenstufen? Exakt. Professor Weasley hat mich um etwas äh, aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Ach du es Schande. Fragen, manche Leute nennen Wissenshappen trivial. Ich, ich finde kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein werden? kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Oh, sie legen nicht so viel Wert auf Wissen ich bin wie ich. Auf den du Wissen bist doch, doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Oh, sieh. Yeah. Wenn ich nur so das Buch von dir bekomme, dann bringen wir es eben hinter uns. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Äh... Schlangenvogel, der goldene Schnatz, der goldene Schnitzer. Der goldene Schnatz, der hieß so, der Vogel. Der goldene Schnatz. Richtig! Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Brankton Quidditch eingeführt. Ja, das ist da gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Felix Felicis. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im den drei Brüdern? Haben. Na, Heiligtümer des Todes. Das ist Harry Potter Filmwissen, man die Filme mal guckt hat. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Biedel dem Baden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Kannst du mal noch ein paar, paar Jahre warten, ein paar Jahrzehnte warten, dann bitte braucht man deine Hilfe. Welcher Ball ist im Quidditch der größte? Der Schnatz, der ist der kleinste, der Klatscher, der Koffel, der Koffel natürlich. Der Quaffel? Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffle in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch, der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Fra äh... Hm. Ich würde sagen falsch, weil wir haben uns Schaut durch Hermine Teil 2 an. Und die kann man unterschrecken Falsch. Und das auch Korrekt. Sehen. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder oh, auf sein Bedächtnis. wo gerade erst... Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen so, du stellen. gerade erst spannend. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Das war gerade erst, schwieriger. das war... War ich möchte gerne mehr Fragen beantworten. Welche Regierungsbehörde war der Vorläufer des Zaubereiministeriums? Ui, jetzt wird's wirklich schwierig. Internationale Zaubervereinigung Ja, ich glaube das war's. Die internationale Zauberervereinigung. Nein, das ist falsch. Oh, Richtig ähm. ist der Rat der Zauberer. Der Rat der okay, Zauberer löste sich 1707 Wissen. auf, nachdem das internationale Statut über die Tja. Geheimhaltung von Zauberern geschaffen wurde, das zur Durchsetzung eine besser strukturierte Regierung erforderte. Welche Drachenart ist die kleinste? Ach, noch, ähm okay, das sind schon fortgeschrittene Wissenfragen. Das antipolische Opalauge. Tut mir leid, aber die Antwort lautet: der peruanische Viperzahn. Der Viperzahn ist mit einer Durchschnittslänge von 4,5 Metern zwar am kleinsten, aber er am schnellsten schon. und wird wegen seiner giftigen Reißzähne gefürchtet. Ja, Wer so hat Groß das Dorf Foxmate gegründet? So ein großer Kurzfall nämlich dann doch nicht. Für, für Woodcraft. Hengis von Woodcraft. Das stimmt! Es wird angenommen, dass das hier jetzt das Wurzhaus drei Besen als Wohnsitz nutzt. Der Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit welcher anderen magischen Kreatur erschaffen? Äh, Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit der... Äh, ich meine da mal ein gehört zu haben. Ein das ist falsch. Nicht falsch. Die Antwort also. lautet Demigais. Der Hintertür kann sich unsichtbar machen. Es ja, Leute. Die, die, ihn gesehen haben, beschreiben ihn als einen <lacht> großen, <lacht> dünnen Affen mit silbernem Haar. Mit welchem Zauberspruch lässt sich ein Letifold abwehren? Weil ich Schockzauber, der patronus Der Schockzauber. Nein, die Antwort ist der Patronus Zauber. Also. Der einzige bekannte Überlebende eines Letifold Angriffs war ein Zauberer namens Flavius Belby, der damals in Papua Neuguinea Urlaub machte. Von wem stammt das Gesetz der elementaren Transfiguration? Ich weiß nichts. Minhaffepaff. Äh Lavender Morancy. Das ist falsch. Die Antwort, die ich gesucht habe, war Gamp. Eine der wichtigsten Natürlich. Ausnahmen ist, dass Essen zwar herbeigerufen, aber nicht beschworen werden kann. Das wusste ich nämlich, das die gefragt, gefragt Hogwarts. Das weiß ich. Kitzler nie einen schlafenden Drachen. Dra Kitzler nie einen schlafenden Drachen. Korrekt. Auf Latein lautet das Hogwarts-Motto Draco dormiens nunquam titilandus. Welches magische Wesen ist das einzige, das Eier in seinem Maul produziert? Was ist die Erschwinderin? Es muss die Erschwinderin sein. Die Erschwinderin. Das ist falsch. Die richtige Antwort Ach, war die Runespore. Parselmündern zufolge hat jeder der drei Köpfe der Runespore eine andere Funktion. Der die Anfangsaufgaben, die Basic-Aufgaben, wusste ich aber ist Der es ist der Kritiker. Wo befindet sich die ilva schule für Hexerei und Zauberei? Von der habe ich gehört, die findet sich äh, in den Pyrenäen. In den Pyrenäen. Nein, Elbermoni befindet sich <lacht> nämlich auf Mount Greylock. Die amerikanische Schule wurde im 17. Jahrhundert von Isolzer und James Stewart gegründet. Was ist der mächtigste Liebestrank, den die Zaubererwelt kennt? Amortensia. Das ist die Antwort. Amortensia riecht für jede Person anders, je nachdem, was sie attraktiv findet. No Zum für staubige Bucheinbände oder <coughs> Hast du Interesse mit der nächsten Runde weiterzumachen? Das sind meine. Auf gar keinen Fragen. Fall. Auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt keine Zeit für ein weiteres Quiz. <lacht> gut, komm zu mir, wenn du es später versuchen möchtest. Ich habe das. Ich hab, auf also. Gelegt. Oh Gott, ich habe sowas von verkackt. Die ersten Fragen, ja, die habe ich gut bestanden, aber. Oh Gott, die, die fortgeschrittenen okay. Fragen. Ich will gar nicht die äh, Profi-Fragen wissen. Dieses Buch soll Schülern helfen, die sich mit komplizierten Arten der Verwandlung beschäftigen möchten. Professor Weasley empfiehlt es oft ihren fortgeschrittenen Schülern. Das ist leichte Lektüre. Professor Weasleys Aufgaben sind fertig. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Auf jeden. Da muss ich aber erstmal runter. Kommt teilweise Zeug drin vor, wo ich so, so saß. Ich kann mir so, so schon keine Jahreszahlen merken. Also, einiges ist, ist basic. Also, die ersten, die, also die das erste Quiz, was du beantworten musst, um das Buch zu bekommen, das sind Fragen. Ja, komm, ich bitte dich. Das war einmal aufmerksam, die, die Filme geguckt, dann weiß man das. Aber. Fortgeschritten bis zwei, drei Fragen habe ich ja richtig beantwortet. Also, da hilft es dann GLP zu gucken. Oh, <lacht> da GLP ist Faktenvideos. Ähm, Wir will... ah, sind da immer sehr hilfreich. Ah, jetzt sind ja wirklich What the fuck fragen So oft zum er zur ersten Unterrichtsstunde mit Professor Weasley. Das ist bemerkenswert, dass wir die bisher noch nicht hatten. Oh Katze, Katze, Katze, Katze, Katze. Ich muss hier die Katze streichen. Was ist mit dir passiert? Lord, Professor Weasley hat das Buch mit den Prüfungsantworten in eine Eule verwandelt. War deine Tante, Tante in letzter, letzter Zeit etwas Schub? nachsichtiger mhm. mit dir? Leider nein. Tatsächlich gab sie mir vor ein paar Tagen eine Strafarbeit. Ich probierte in einem fast leeren Klassenraum ein neues Rezept aus und das Feuer war schnell gelöscht. Wenn du Dinge in Brand setzt, solltest du deine Entscheidungen nochmal überdenken. Genau das sagte auch Tante Mathilda. Ich gebe nichts auf Zweifler, wenn sie mein neues Gebräu probieren, sind Kritiken und Wände vergessen. Es größer als Butterbier. Die oh, Wieslis. habe eine Idee. Ich sollte sie aufschreiben. Viel Glück. Oh je. Yeah. Gekreuzte Stäbe war ein Riesenspaß, oder? So Unterricht. Bitte. Ruhe, bitte. Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Ah, not not Aber not seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht dann werden wir doch hoffentlich nicht verwandelt. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Es sind aber wenig Schüler in diesem Unterricht. Muss wohl ein Wahlfach sein. Transformationszauber. Den würde ich gerne real-life kennen. Generell viele Zauber würde ich gerne real-life kennen. Dinge verwandeln. Wundervoll gemacht. Das könnte spannend sein. Und viel Saft drin gebrauchen. Ich bin geblieben. muss mit sprechen. Hoppi. einfach ab. Nein, dann halt nicht. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor. Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Danke, danke. Du willst so viel Zeit in der Aufgaben, die Aufgaben haben mir geholfen. Seien wir mal nicht undankbar. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermute, einige habe, waren nicht so hilfreich. Haben Sie die das Möglichkeit, kaufen, die Ihr Handbuch bietet gut genutzt? Ja. natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Die meisten waren ganz lustig. Ich hörte, dass Sie einen beeindruckenden Edu-Trank brauen. Hoffentlich werden Sie ja. ihn in nächster Zeit nicht brauchen, aber wenn er gebraucht wird, ist er sehr nützlich. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. <lacht> Hatte Ihr Besuch aber, bei ja, einer ehemaligen Auroren in Upper Hawksfield mit Professor Fick zu tun? Ich mag mir gar nicht vorstellen, worum es dabei ging. Hat Ihr Besuch bei einer Auroren okay, mit. Nicht im geringsten. Ich wollte äh, lediglich mehr über das Aurorenprogramm erfahren. Ich war fasziniert von Professor Sharps Aurorenabzeichen. abzeichen Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung. Aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit mhm. und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist, das ist ganz zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Oh ja, da bin ich Zuvor vorstelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin Gut gemacht. Sie können gehen. Fantastisch. Jetzt können wir nochmal üben. Dann können wir verwandeln üben. Jetzt haben wir alle Zauber, alle legalen Zauber gelernt. Jetzt müssen wir die noch lernen. Ein Fass. Ich fass es nicht. Seit Feldcraft ist mir etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des Verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. Ich darüber habe ich tatsächlich verpasst. Mein Plan mit dem Helm hat nicht funktioniert, aber ich habe noch eine Idee. Was Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Kubolduca spricht. Aha.